Heute hat ja tatsächlich das Winter-Event gestartet und ich habe keine Ahnung, was da passiert. Ich habe das noch gar nicht gespielt. Daher, das wird spannend. Um. Wobei, ich würde es jetzt eher als katastrophal bezeichnen, aber spannend. Ein Herald, der muss ja noch mit hop Squadron in ein Deck. Okay. <lacht> Sorry. Natürlich Gideon mit Leatherface den ich absolut nicht kann. Wie gefällt die Hälfte der Killer? Ziemlich sicher die Hälfte der Killer. Okay, das ist so ein Schneemann. Ich kann die Putt machen. Okay, der verkackt. Das kommt in einen Tantrum. Das ist Okay. Oh. Nein. Eigentlich will ich nicht dich hauen, eigentlich will ich den da hinten hauen. Ja, er braucht tatsächlich alle Ladungen für mich. Uh, ich weiß nicht wieso. Ich glaube, ein Addon drin. Mhm. So. Ah, das Tantrum ist so nervig. Okay, das müssen schon drei gewesen sein für meine Mission. Das Tantrum ist schon nice, wenn es alle haut, aber es braucht viel zu lange. Klar, es ist ein guter Drawback für einen Killer, aber gerade finde ich es halt nervig, obviously, weil ich ihn spiele. Ich möchte eigentlich nicht campen also sollte ich gleich weg hier mal die zwei anderen gens anschauen die haben auch Rui noch nicht weg gemacht die bringt mich in eine zone wo ich gar nichts sehen kann mit den gens ist natürlich nicht so gescheit äh, links ist die fang deswegen renne ich nicht nach links sondern ihm nach jetzt hier Oh, aber gib mir nicht instant die Palette. Okay, ich muss mir gleich noch meine Addons lesen. Irgendwas habe ich da, was mir hilft eigentlich. Dass ich meine Tantrums nicht falsch timen kann. Oh, scheiße. Okay, das funktioniert. Das wusste ich nicht. Ja, okay, das passiert. Nein! Ah, die... Oh, fuck off. Dieses Loch ist mies. Das war nice plate. Alter, aber lässt sich kaum steuern im... diesem Modus. Okay. Ich glaube, da müsste in Phase 2 kommen jetzt, ne? Einfach nix hauen, ich will nicht in ein Tantrum verfallen. Ah, da lässt sich doch recht schnell steuern damit, okay. Wow, es ding tatsächlich vor dem letzten Gen. Halleluja! Das Update. Es existiert. Ja, der andere ist runter, der wird gleich abgehängt. Das heißt ich krieg gleich einen Lag rein. Da ist er. Da habe ich jemanden gesehen. Nö, habe ich jetzt keinen Bock drauf. Habe ich jetzt echt keinen Bock drauf auf diesen Loop. Okay. Ich hänge den mal kurz auf. Ganz ehrlich, wenn jetzt hier jemand äh, aus dem Locker rausspringt, um sie zu retten, Respekt, hätte ich gezählt. Ah, jetzt kommt er nicht mehr raus. Okay. Okay, die kommen raus. Das ist okay. bin schon happy, dass ich überhaupt einen Hook habe. Und die werden mich eh gleich t wecken wie immer in diesem Spiel, weil nichts ohne geht. Oh wow, er hat nur probiert mich zu Flashlighten. Das ist ja fast schon eine Revolution.